wenn wir uns heute mal dieser Aframengos freien Elektronenpumpe widmen, ne? das hat der ähm, e. J. Naudin äh, schon 1999 rausgebracht, ne? also auf seinen Internetseiten, sind also ist wirklich sehr interessant, ich verlinke sie dann mal mit hier unten, ähm, ja, das Teil wollte ich nachbasteln, sieht auch wunderschön aus, funktioniert bei mir aber überhaupt gar nicht, hm wird schon wieder irgendwie seinen Sinn gehabt haben, habe ich mir dann gedacht. Ne? Ich meine ähm, Sachen, die andere Leute schon mal rausgebracht haben, die nachzubasteln ist ja keine große Kunst. Um ne? ja. ähm, was es hier eigentlich geht, äh, ist dieser Abschnitt hier. Ne? Wir gehen hier, wir steuern hier unsere Zündspule an und die hat ja einen gemeinsamen Minus, die Zündspule. Ne? Dann haben wir hier einen Hochvoltausgang Ausgang da hier oben raus und dieses Teil hier, ne? da kommt dann Hochspannung raus. Ja und jetzt braucht man ja normalerweise immer dann noch eine Erde als Gegenseite dazu. Ne? Oder irgendeine andere, irgendeine andere Minus, vielleicht dann auch der hier von der Seite, um das dann ordentlich zu benutzen. So ist unsere alte normale Physik, ja jetzt hat aber dann irgendjemand, ich weiß nicht genau wer es gewesen ist, ich gucke da nochmal nach, ich verlinke es dann auch mit hier unten. Ähm, dieses teil hier herausgefunden ne? also zwei hochspannungsdioden also mehr als 500 volt sollten sie auf alle fälle haben meine haben jetzt gerade mal nur sind für 600 volt ausgelegt geht aber auch gerade so die hier die dürften noch ein bisschen besser sein für mehr volt ordentlicher kondensator ne? 22 µ 1000 volt so schauen die dinger dann aus ja und dann kann man damit und einer Antenne für freie Elektronen ne, so eine Xenonröhre betreiben, die in solchen ganz normalen Blitzlichtern drin ist. Hm, naja, funktioniert. Wie gesagt, mit dieser ersten Schaltung da hat es nicht funktioniert. Und ähm, dann bin ich wieder auf Bedini zurückgekommen. Ja. Im Grunde haben die ja auch nur einen 3055-Transistor drin, der eigentlich genauso verschalten ist wie hier. Die Ansteuerung dazu mache ich halt nicht mit einem Timer, mit einem 5 er sondern hier über das Potty. Ne? Wisst ihr ja, wie das funktioniert? Ja, und dann geht es eigentlich genauso. Ich weiß jetzt nicht, ob das genauso stromsparend ist wie diese Ansteuerung hier, aber hier geht es ja ums Prinzip, um zu verdeutlichen, damit wir hier. Freie Elektronen zusätzlich mit einsammeln können. Ja, das ist mein Freie Elektronen-Einsammelkugel. Ja, ihr kennt diese schönen, ich glaube, die werden als ähm, Vorgartenkugeln oder Rosenkugeln oder irgendwie so im Supermarkt angeboten. Kann man auch noch andere schöne Sachen mitmachen. Ja, einfach kleines Löchlein unten reingeschlagen. Mit Bohren saß bei mir schlecht, also, weil es Edelstahl aber mit Reinklopfen hat es funktioniert. Ja. Dann haben wir hier das Ende. Naja, und ähm, nach der Anleitung wurde eben gesagt, dass es nur mit so einem Ding hier funktioniert. Also nur mit, also was heißt so einem Ding? Ja, Hauptsache eine lange Antenne dran, was diese freien Elektronen einsammeln kann. Die Form der Antenne könnt ihr euch aber selber schöne Gedanken machen. Fraktal scheint ja am besten zu funktionieren. Naja, also ich probiere es jetzt erstmal ohne dieses Ding hier. Ne? Und dann mal mit. Gucken wir mal. Ja, die Enden vom Bedini-Ausgang sind jetzt einfach frei. Ne? Also, wo ihr mit eurer Zündspule rangeht, äh, wisst ihr das eigentlich. Ne? In Minus holt ihr euch, also Minus von der Zündspule, holt ihr euch vom Gehäuse, vom Transistor ne? oder von der Mittelanzapfung, je nachdem welchen Transistor ihr dann habt. Äh, und den Plus holt ihr euch einfach von der Batterie. Ne? ja das ist dann eigentlich schon alles ja dieses ding hier ist genauso aufgebaut wie das teil hier, ne? ich kann es ja noch mal kurz zeigen ne? so, so ja wer es ein bisschen aufgepasst hat wird den kleinen fehler hier schnell rausgefunden haben im schaltplan wo gemerkt. Hm, kleines suchspiel aber nicht sehr schwer. Ihr kriegt das auf alle Fälle raus, wenn ihr wisst, wie die Joden funktionieren. Ähm, okay. Dann gehen wir hier mit dem Plus ran und schwingen ihn an. Er schwingt. Und hier tut sich noch überhaupt gar nichts. Okay. Hier können wir wieder ausmachen. So. Und jetzt hängen wir mal unsere. Was ist das Prüfkabel weg? Ach immer dann, wenn man es braucht. So, alles klar, hab's wieder gefunden. Jetzt haben wir unseren freien Elektronen Einsammelball. Oh, was geht mit dir? Hey, mal nicht das Zeugs fressen hier. Meine schläuche lass mal kurz. Hey, lass mal die, Das sind Abisolierschläuche. Hm. Okay, ganz ruhig, ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Hier beim elektronen ne? Ja, der ist jetzt angeschlossen. Ähm, geht dann praktisch hier auf dieses weiße Kabel von der Xenonröhre. Ne? Okay. Mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert als vorher. Mhm. Anschwingen. Hui. Da schau her. Das klappt ja ganz gut. Mhm. Kann man mal bitte regeln. Dem Schlamm bekommt, wird das hier schneller. Uh, aber jetzt sehen wir viel mehr. Gehen wir mal ein weniger. Jetzt blitzt es aber auch noch Aha. Also gut. So um die 280 mA brauchen wir trotzdem. Bei 12 Volt. Ah ja, es ging ja hier um diesen Elektronen-Einsammelball. Kann man das noch irgendwie beschleunigen? Na gut. Irgendwas scheint es zu machen, aber so richtig beschleunigen will es nicht. Hm. Aber gut. Erstmal schön, dass wir so ein Dauerplätzlicht haben hier. So, nur zum abschluss will ich euch mal noch ein kleines Schmankerl zeigen ne? ich wollte ja auch mal überprüfen äh, wie viel volt denn hier dann an dem kondensator anliegt und habe mein messgerät angehangen habe es auf 1000 volt bereich messbereich gestellt ja ähm, bei mir sah es vorhin hier ziemlich wüst aus ich habe das jetzt extra für euch mal aufgeräumt aber in diesem durcheinander war ich dann ganz schön verblüfft wieder mal ähm, als ich hier eingeschalten hab. Moment, wir können ja mal hier einschalten ich gehe mal ein bisschen weiter weg ne? dann seht ihr das vielleicht was ich meine so <lacht> ja meine blitzröhre obwohl alles genauso angeschlossen ist wie vorhin mit dem einsammler hier blitzt nicht aber die energiesparlampe geht auf einmal an so die Energiesparlampe hm, jetzt lacht nicht äh, ist hier einmal offen ist einfach nur in diese Messkabel mit reingelegt wo ich jetzt hier gerade meine Spannung messe ne? so dann dieses rote Kabel ist meine Erde geht an den Heizkörper und das grüne Kabel jetzt hm, Verfolgt wir es mal ein Kabel geht an die Kupferplatte, wo die Batterie drauf steht. Ja, wer jetzt irgendwie sagt, das hat nichts damit zu tun, ne? ich kann es ja mal abmachen. Jetzt ist es aus. Wenn ich es wieder anschließe. Spieler an. Ja, ich weiß mal genau, wo ich das gesehen habe. Ich habe es bei irgendeinem Video schon mal richtig viel professioneller gesehen. Da hat der, der Typ, der das da gezeigt hat, noch schön mit Spulen und noch viel besser hingekriegt irgendwie, aber ja, mir gefällt das so auch. Dann ist das hier auch schon mal so eine Art drahtlose Energieübertragung. Ne? Na denn, bis später.